Community. Ich glaube, so ein Video habe ich noch nie gemacht, außer das wahre Schönheit kommt von innen, gell. Äh, deswegen habt es ein bisschen Nachsicht mit mir, es ist es das erste Mal, aber ich muss euch was mitteilen, deswegen gibt es heute mal News, und zwar die ersten von Lillewin. Ich weiß ja nicht, wie ich es nennen werde, das Ganze. Äh, falls ihr Ideen habt, in die Kommis bitte, und äh, schön, dass ihr reinschaut. Grüezi, hallo Schnuggilinchen und Schnuggis. Äh, ja, jetzt haben wir hier echt. Äh, das, das war jetzt irgendwie nicht gut gewählt. Jetzt muss ich bloß testen, ob ich das überhaupt verschieben kann. Ja, also, weil das. E echt schlimm, der muss weg. Der bringt mich hier ganz durcheinander, weil dann, dann meine Gedanken schweifen dann immer ab und so. Und dann kann ich mich nur mal aufs Wesentliche konzentrieren. Also, Lilly ist viel zu groß, für ich. Das passt da irgendwie auch gar nicht. Also, ja, Ostern haben wir jetzt auch nicht. Also, machen wir hier ein schönes so, Hintergrunddingens mit. Blättchen und ja, so, so, so. Ja, so lassen wir es. Ja, gut. Äh, Leid. Folgendes. Entschuldigung Ich zeige euch halt jetzt äh, eigentlich gar nichts außer halt äh, tolle Neuigkeiten. Nächste Woche geht es ein bisschen ein paar Tage in Urlaub. Daraufhin wollte ich eben auf euch zurückkommen, weil äh, ich habe jetzt die letzten Wochen wirklich so, so ein kleines Tief gehabt irgendwie so. Wir hatten viel zu tun. Ich habe es jetzt nicht geschafft, die Videos zu schneiden, aber ich denke, morgen werde ich es schaffen. Da habe ich immer ein bisschen Ruhe und da wird auch nochmal State of Decay aufgenommen. Ich werde natürlich versuchen, alles ein bisschen so, dass es halt nahtlos übergeht, äh, zu versuchen zu schneiden. Ein Projekt, wo ich vor hatte, wo ich schon was Schönes aufgenommen habe, aber das habe ich nur mit 400 FPS gekriegt, dann auf YouTube, na toll, oder das ist dann so Handy-Taschenformat irgendwie so, keine Ahnung, das kann ich nicht bringen, sorry, aber ich habe eigentlich gedacht, das bringe ich so als Übergang, nee, wir sind wie gesagt nächste Woche im Urlaub, äh, ich freue mich schon richtig, ich freue mich schon richtig, wir sind nicht weit weg, ähm, Vergesst nicht, viel zu trinken bei dem Wetter. Seid brav, tut's nicht, was ich nicht auch tun würde. Gell. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und dann bin ich auch wieder für euch da. Ich, ich hab, werde WLAN haben. Ich werde WLAN haben, Leute. Das heißt, ich werde auf jeden Fall kommentieren können und euch ein bisschen so, ja, besuchen. Ihr habt ja mein Handy dabei. Und da seid ihr alle drauf. Ja, alle die mir wichtig sind. Ich wollte eh, wollt eh so viel machen eigentlich für euch, aber ich habe die Zeit nicht. Solange es nicht so heiß ist, ist alles gut. Alles bis 30 Grad gehe ich mit, aber drüber da geht nichts mehr bei mir, Leute. Und ich habe also das andere Handicap, viele wissen es ja. Und trotzdem, ich tue mein Bestes, ich habe euch lieb und ich wünsche euch eine schöne Zeit, falls ihr Urlaub habt, schönen Urlaub, falls ihr arbeiten müsst. Äh, hoffentlich habt ihr bald schönen Urlaub. Ähm, alles Gute, alles Liebe, liebe Grüße an alle.